Der anthropogene Klimawandel im Widerspruch zur Erd- und Klimageschichte, Teil 1. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Vortrag. Sie werden mit einer gewissen Vorstellung oder Erwartung hierher gekommen sein. Was der andere Referent gesagt hätte, weiß ich nicht, aber ich habe mich bemüht, einigermaßen das Thema beizubehalten. Es gibt ja so eine Hypothese, oder es ist auch eine Behauptung oder eine Vorstellung, dass der Mensch drauf und dran ist, die Erde zu zerstören. Und diese Vorstellung hält die Politik in Atem, hält die Gesellschaft in Atem. Die Jungen sind auf der Gas und die Alten wissen nicht so recht, was sie davon halten sollen. Und diese Angst, die da wie ein Damokleschwert über uns schwebt, die treibt auch die Politik vor sich hin. Und manchmal, wenn man aus Angst etwas macht, dann äh, muss man feststellen, es ist oftmals ziemlich kopflos. Und die Angst, die muss ja immer geschürt werden. Da wird laufend wird da Öl hineingegossen und... Äh, es kommt mir manchmal vor, wie Lunden, die gezündet werden an einer Bombe. Das sehen Sie auf der linken Seite. Also Man zündet eine Lunte an und sagt, wenn die Lunte abgebrannt ist, dann explodiert es. Und so eine Lunte hat zum Beispiel Frau Merkel gezündet 2009. Klimakonferenz in Kopenhagen, können Sie sich vielleicht noch erinnern. Und da hat sie gedroht, Also es kam in der Tagesschau im ARD, hat sie gedroht, wir hätten noch bis 2015 Zeit zu reagieren. Und bis 2015 müsste die Kurve vom CO2 gebrochen sein. Also über 2015 geht es nicht mehr, sonst haben wir die Katastrophe. Aber sie ist ja sehr nachsichtig und sie hat dann etwas später uns noch einmal fünf Jahre geschenkt. Das wäre dann 2020 und dann hat man nichts mehr gehört von ihr, aber so läuft das. Und der Nächste, das ist der Al Gore. Vizepräsident war er vor zwölf Jahren in Amerika und er ist mit dem Film eine unbequeme Wahrheit, rund um den Globus gechattet mit seinem eigenen Flieger. Und er war sogar beim WEF, hat er gesprochen. Und seine Kernaussage war, auch 2007, dass das arktische Eis bis 2013 weggeschmolzen sein wird. Auch diese Lunte brannte ab und die Bombe ging nicht hoch. Und ein jetzt bin ich, doch es stimmt. Und ein weiterer, der Mojib Latif, das ist ein deutscher Klimaforscher. Ich weiß nicht, wie weit Sie die Protagonisten kennen, die da aktiv sind. In Deutschland sind es etwa fünf und in der Schweiz sind es zwei. Thomas Stocker, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, oder Reto Knutti Das sind so die Leute, die vor der Kamera gezogen werden und der Latif ist auch einer und er hat gesagt, 2009 hat er das gesagt, Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, werden nie mehr Schnee sehen, hat er gesagt. Auch eine Lunte, die gezündet worden ist, aber es ist nichts passiert und so läuft das eigentlich immer vor sich hin. Dass die Schweizer Politik, ja, jetzt noch die Idee, was ist denn die Idee, die uns solche Angst in Ängste versetzt? Das ist das, was man sagen könnte: der anthropogene Klimawandel. Anthropogen steht für Mensch, das heißt, der vom Mensch verursachte Klimawandel wird dazu führen, dass über kurz oder lang irgendetwas passiert. Das ist die These. Und die These wird vom Weltklimarat unterstützt. Der gibt alle drei bis fünf Jahre ein Bild heraus. Und hartnäckig kommt es immer wieder vor, dass der aktuelle Klimaerwärmung zu 100% vom Mensch verursacht wird. Es ist aber nicht der Mensch, es ist das CO2. Und man tut dann so, als ob das CO2 eine Art Thermostat wäre, über den man das Erdklima beeinflussen könnte. Das ist so die Vorstellung. Und da hat die Politik natürlich reagiert. Das war keine Frage. Und 2017, können Sie sich noch erinnern, mussten wir über das Energiekonzept 2015 abstimmen. Und wer kann sich schon leisten zu sagen, wir machen nichts fürs Klima. Und so hat haben die Schweizer mit 58 Prozent dem zugestimmt. Also wir haben zwei Themen. Das eine ist das Klima. Das ist die Ursache. Und die Wirkung ist die Not oder das Bestreben, das CO2 möglichst zu vermeiden und zu verhindern. Es wären eigentlich zwei Vorträge. Aber ich habe sie auf Wunsch zusammengeschustert. Also beide kommen jetzt etwas zu kurz, aber ich denke, es gibt doch einen ordentlichen äh, Überblick. Also die Vorträge hießen eigentlich der anthropogene Klimawandel im Widerspruch zur Erd- und Klimageschichte. Und die Idee dahinter ist, wenn es so ist, dass das CO2 das Klima steuert, dann kann man das ja in der Erdgeschichte und Klimageschichte nachvollziehen. Denn man kennt den CO2-Verlauf weit über die letzten vier Eiszeiten sehr genau. Und das Klima kennt man auch. Und da kann man da verschiedene zeitliche Schnitte machen und überprüfen, ob das zusammenpasst, das ist eine, eine relativ einfache Geschichte. Das ist der erste Teil des Vortrags und der zweite, die Grenzen der alten, alternativen Energien. Im Energiekonzept 2015 ist ja vor allem die Wind und die Sonne, die aktiviert werden. Und ich weiß nicht, heute Morgen um 8 Uhr haben Sie das im... Radio gehört, die Frau Sommer-Ruge hat gesagt, sie wollte nebst der Impfpflicht auch eine Photovoltaikpflicht einführen. Also, es kommt so, wie Sie sagen, wir haben immer weniger zu sagen. Ich werde dann drauf kommen, also, Sie lachen jetzt, aber wenn es dann kommt, ist nicht mehr zum Lachen. Oder? Jetzt gehe ich auf das auf das Klima los. Das Thema beschäftigt uns ja weit länger, als wir es so in Erinnerung haben. Und wenn ich so in die Runde schaue, kann ich mir vorstellen, dass sich die meisten noch erinnern können an den Rudi Garel, der 1974 den Schlager brachte, wann endlich wird es mal wieder richtig Sommer. Das, die meisten sich, können sich noch erinnern. Er hat das nicht zufälligerweise gesungen, heute in diesen Jahren würde das nicht passen, aber damals war es noch recht kalt und die Leute wünschten sich tatsächlich wieder einmal einen richtigen Sommer. Damals war es für die Gletscher gut, heute ist es für uns etwas besser. Aber im gleichen Jahr, und jetzt wird es ein bisschen ernsthafter, am 15. April 1974 hielt Henry Kissinger, das war der damalige amerikanische Außenminister, vor den Vereinten Nationen eine eindringliche Rede und erwarnte die Menschheit 1974, wenn ihr weiter so viel Kohle und Öl verbrennt, Gas war damals noch nicht so im Trend, dann werden wir in eine Eiszeit hineinkommen, in eine Eiszeit, also das völlige Gegenteil von heute, Eiszeit. Und man hat das ernst genommen, der damalige Präsident Ford und der Brezhnev, die saßen zusammen und berieten, was kann man machen, um die kommende Eiszeit CO2-bedingt zu verhindern. Und seit dieser Zeit, seit 48 Jahren, seit 48 Jahren werden wir mit irgendwelchen Prognosen äh, torpediert. Das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe. Man schürt immer etwas, was gerade auf dem Tisch liegt. Wenn es irgendwo zu trocken ist, dann äh, ist das die Prognose. Wenn es wieder kalt ist, ist es etwas anderes. Also seit 48 Jahren werden wir... Mit Feldprognosen torpediert. Noch etwas, das habe ich vergessen zu sagen, als ich den Al, Al Gore zeigte und den Motiv Latif. Je falscher die Prognose ist, die gestellt wird, umso größer ist die politische Anerkennung. Der Al Gore erhielt für seinen Film, der nicht zutraf, den Nobelpreis. Nobelpreis und der Latif erhielt den deutschen Umweltschutzpreis für seine Fehlprognose. Was Sie hier sehen, ist die Grafik, die hat das Universität in Alabama erstellt. Es ist ja so, dass der Weltklimarat, das ist so dass der Vatikan oder das Mekka betreffend Klima, Sie wissen, wie es läuft und was gilt, die unterhalten 30 Klimamodelle. 30 Klimamodelle werden gerechnet und das wird dann zusammengefügt beim Weltklimarat. Und Sie sehen hier das Bündel, das sind die einzelnen Modelle. Aber was gemessen wird, da finden Sie da unten. Also was blau ist, das sind Temperaturmessungen auf der Erde und was grün ist, das sind die Temperaturmessungen von den Satelliten, die decken sich ziemlich. Und wenn man sieht, was gerechnet wird und wenn man sieht, was gemessen wird, dann ist das eine ordentliche Differenz. Aber die mediale Wahrnehmung ist die da oben. Also wenn Sie Alarm schlagen wollen, dann müssen Sie die Modellrechnungen nehmen, entspricht aber nicht dem, was gemessen wird. Jetzt möchte ich noch ein kleines Experiment mit Ihnen veranstalten über das CO2. Also jeder, der das Hemd zuknöpft, also ich nehme jetzt also ein Beispiel. Wenn man da unten ist, merkt man es mal, da stimmt etwas nicht. Also Sie kennen das, das Problem. Und da müssen Sie alle Knöpfe wieder öffnen, damit Sie es überhaupt zum Stimmen bringen. Also Sie können es da unten nicht mehr richten, sondern Sie müssen alle Knöpfe wieder öffnen, damit das am Schluss stimmt. Und beim CO2 ist es genau dasselbe. Und ich frage Sie, was sagen Sie Ihrem Kind oder Ihrem Enkel, wenn Sie ihm das CO2 erklären müssen? Was würden Sie sagen? Wie steht das mit dem CO2? Ich gebe Ihnen da eine kleine Hilfe. Auch das Staatsfernsehen, das gibt uns auch Tipps, was mit CO2 los ist. Also die Katja Stauber sagte mal, es sei hochgiftig. Die Katharina Locher sagte, Umwelt verbessern. Das kommt laufen vom Fernsehen. Und das sind die Bilder, die da so über den Bildschirm flimmert flimmern, wenn es um das CO2 geht. Jetzt frage ich Sie, was würden Sie dem Enkel sagen, wie sieht das aus? Sieht das aus wie Wasserdampf, eher wie Ruß? Gelbstich, Grünstich? Dann wie riecht es und wie schmeckt es? Ist es ätzend? Ist es eher wie Schwefel? Ist es eher säuerlich? Und dann die alles entscheidende Frage, wie giftig wie giftig ist CO2? Wenn wir eine Skala haben, 0 bis 10, wo würden Sie das einstufen? Haben Sie es zusammen? Gut. Also diejenigen, die das erraten können, nach Hause, denn die sind im Bild. Und die anderen müssen noch bleiben. Ja. Also CO2, ob sie es glauben oder nicht, ist unsichtbar, geruchlos, geschmacklos und nicht giftig. Also, ich staune manchmal, wenn ich so im Verein oder so mit Leuten spreche, die, die schütteln den Kopf, die können das nicht glauben. Und eigentlich die richtige Darstellung wäre das. Das wäre die richtige Darstellung. Aber man will das nicht. Das ist das eine, wie ist das CO2? Und die andere Frage ist, wie viel hat es denn eigentlich in der Luft CO2? Wie groß ist der CO2-Gehalt? Und eigentlich müsste man drei Werte kennen: Der erste ist der Ist-Wert, das zweite ist Soll, und dann gibt es Städte, die den die Klimanotstand ausrufen. Und die müssen auch noch den Alarmwert wissen. Ich frage Sie, kennen Sie die drei Werte? Kennen Sie wenigstens einen? Wie viel CO2 hat es denn überhaupt? Vermutlich auch, ja? 0,04 ja. ja. Richtig, bravo. <lacht> er kann nach Hause. <lacht> Also der Gehalt ist, wenn Sie die reine Zahl nehmen, 0,0004. In Prozenten 0,04. Aber damit können Sie keine Panik äh, verursachen. Und jetzt was macht man, damit die Leute aufmerksam werden? Man multipliziert diese 0,0004 mit einer Million. Und wenn man das macht, dann kommt man auf 400. Und das ist das, was Sie in der Berichterstattung meistens sehen: diese Zahl, 400 ppm. Aber niemand weiß, was ppm heißt. Da heißt Paar per Million, also 400 Millionen. So blustert man die Zahl auf, damit sie möglichst äh, Eindruck macht. Jetzt kann man es noch umrechnen auf 10.000 und warum habe ich das gemacht? Sie sehen hier eine Flasche, PET-Flasche, ein halb Liter. 1,5 Liter haben 10.000 Tropfen Platz. So wird das Personal von Spitälern instruiert, wenn sie eine Infusion machen müssen. Sie müssen ja wissen, wie viele Tropfen sind ein halber Liter, 10.000. Und diese 0,0004, da sind auf diese Flasche von diesen 10.000 Tropfen vier. Vier Tropfen. Und das Anthrop der anthropogene Anteil, also der vom Mensch verursachte Anteil, ist einer. Also ein einziger Tropfen auf eine Flasche, Halb Liter Flasche, unsichtbar, geruchlos, geschmackslos und nicht giftig. Und man fragt sich, wo ist denn das Problem? Da frage ich mich heute noch, wo ist das Problem? Es gibt die Treibhausgastheorie, haben Sie sicher schon gehört. Das muss ich jetzt ausblenden. Aber wenn Sie mal Zeit haben und nicht richtig wissen, was Sie machen sollen, dann googeln Sie mal nach dem Treibhausgaseffekt. Und dann wären sie irre. Sie, werden, sie finden das nicht. Also ich probiere es immer noch, das Geheimnis des Treibhausgaseffekts zu lüften. Vielleicht kann man in der Diskussion dann noch darüber sprechen. Aber was einem schon äh, stutzig machen müsste, es gibt einen Suva-Grenzwert für CO2 in Büroräumen. Und man staunt, 5000 ppm werden von der Suva her akzeptiert für Leute, die jeden Tag Gebühr arbeiten müssen. 400 ist normal. Die Außenluft hat 400 und 5.000 wird zugemutet. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja furchtbar. Nein, es ist nicht furchtbar, weil das CO2 ist harmlos. Das ist das Problem. Und noch etwas: die untere Zahl ist natürlich fast erschreckend. Also wenn ich diese Luft nehme, einatme, die hat 400 ppm. Ich atme aus 100 mal mehr. 100 mal mehr CO2 atmen Sie aus, als dass Sie einatmen. Wenn das hochgiftig wäre oder irgendwie salzig oder rauchig, Sie werden ja alle sterben. Sie können auch künstlich beatmen. Mit diesen 40.000 ppm passiert nichts. Jetzt merke ich, das ist noch wichtig, der CO2-Kreislauf. Also man muss wissen, wo hat es denn überall CO2 und vor allem, wie viel CO2 äh, ist, ist da im Umlauf. Und es ist ein eigentlicher Kreislauf. Und diese Grafik, da muss ich vielleicht noch sagen, also die Grafiken, die ich Ihnen zeige, sind nicht erfunden. Die können Sie alle im Internet nachvollziehen. Das ist also keine Behauptung. Ich habe nur zusammengetragen, was, man, was so gängig ist. Und auch diese Grafik, die finden Sie x-mal, die ist eigentlich unbestritten. Und das Verblüffende ist, 90%, über 90 Prozent des CO2s befindet sich in den Meeren. In den Meeren. Und lediglich 2 Prozent ist in der Atmosphäre. Und da findet eine Zirkulation statt. Die Meere, die gasen etwa 90 Gigatonnen Kohlenstoff aus, aber auch wieder rein. Also von den Meeren geht es rauf und geht wieder rein. Und zwar folgendermaßen, können Sie selber nachvollziehen, wenn Sie zwei Gläser füllen mit Mineralwasser, das eine lassen Sie im Zimmer stehen und das andere in den Kühlschrank offen. Und wenn Sie am ja Morgen nachschauen, werden Sie sehen, dass Mineralwasser im Zimmer ist praktisch kohlensäurefrei, während das Wasser im Kühlschrank das CO2 zurückbehalten hat. Wenn nun der Golfstrom von Mexiko Richtung Grönland geht, dann hat er relativ wenig CO2, weil es in Mexiko ist warm Und der kühlt er sich ab und zieht das CO2 Richtig Grönland wieder auf und Wasser, das nachfließt im Golf von Mexiko, das gas dort wieder aus. Also es gibt da einen Ausgleich und derselbe Ausgleich gibt es auch zwischen den Pflanzen und den Tieren. Also jede Pflanze, die verrottet oder jede Pflanze, die verbrannt wird oder fossile Brennstoff, da gas das wieder aus. Also man muss wissen, es hat sehr wenig CO2 in der Luft gegenüber dem, was in den Meeren ist. Und da habe ich noch aufgeschrieben, vom ganzen Bestand von diesen 40.000 Gigatonnen CO2 ist der jährliche Ausstoß etwa 0,2 Promille. Also im ganzen Kuchen ist es eigentlich wenig. Natürlich, es kommt etwas dazu. Jetzt, wenn Sie ein Biologiebuch aufmachen, aufschlagen, dann steht schon relativ schnell einmal, CO2 ist der Grundbaustein allen Lebens. Ohne CO2 geht gar nichts. Auf diese Idee kommt man nicht, wenn man zu viel Fernseh- und Tagesanzeiger liest, dann bekommt man ein bisschen einen anderen Eindruck. Jetzt werden die Pflanzen unterschieden in C3 und C4 Pflanzen. Die C4 Pflanzen, die wachsen vor allem im Äquatorbereich. C steht für Kohlenstoff und das 4, wenn die Pflanze ihre Struktur aufbaut, dann gibt es Moleküle mit entweder drei oder mit vier Kohlenstoffatomen. Und das Interessante ist, die verhalten sich je nach CO2-Gehalt verschieden. Auf dieser Grafik sehen Sie die Möglichkeit der Pflanze CO2 aufzunehmen und da unten das sind die berühmten 0,02 Prozent während jetzt das bezüglich dem CO2-Gehalt. Und vielleicht haben Sie schon gesehen, dass in Treibhäusern künstlich CO2 hineingeblasen wird, damit der CO2-Gehalt etwas steigt, damit die Pflanze besser wächst. Und da sehen Sie die Abhängigkeit. Also die Pflanzen, die C4-Pflanzen, das sind im Äquatorbereich, die schon relativ bei einem tiefen CO2-Gehalt das optimale Wachstum. Aber alle anderen Pflanzen und das sind 90 Prozent außerhalb dem Äquatorgürtel, die hätten gerne das Doppelte von heute. Also wir liegen hier, die 400, das ist aktuell. Also die Möglichkeit unserer Pflanzen liegt da, wenn wir den CO2-Gehalt verdoppeln würden, dann gäbe das Pflanzen, die je nach Sorte zwischen 10 bis 20 oder noch mehr Prozent größer wären. Dank dem unsichtbaren, kruchlosen, geschmacklosen und nicht giftigen CO2. Also das muss man noch wissen. Dann, nach dieser Folie könnten wir eigentlich zusammenpacken, aber wir machen trotzdem noch etwas weiter. Hier sehen Sie den Temperaturverlauf der letzten 600 Millionen Jahre, also sehr viel. Und das Schwarze ist der CO2-Verlauf. Wir stecken da, un äh, hier, da unten und wenn Sie das sehen, staunt man, dass es auf der Erde Zeiten gab mit einem CO2-Gehalt von 7.000. Das 17-fache von heute. Und die Erde ist nicht verglüht, ist gar nichts passiert. Ohne Autos. Ohne Auto. <lacht> genau, ist nichts passiert. Und die Temperatur, die hat da wie ein Deckel. Also irgendwo bei 22 Grad ist fertig. Es geht mal rauf und runter. Und also da sieht man überhaupt keinen Zusammenhang zwischen der CO2-Kurve und der Temperaturkurve. Also man sieht es nicht. Interessant ist noch dieser Sack hier. Man kann es fast nicht lesen. Die einzelnen Abschnitte da über die vielen Millionen Jahre haben einen Namen und das ist die Karbonzeit. In dieser Zeit, etwa vor 300 Millionen Jahren, wurde das Erdöl, Erdgas und die Kohle gebildet. Normalerweise verrottet die Pflanze, CO2 geht hoch und in dieser Zeit ist nichts verrottet, es entstand etwas Ähnliches wie bei der Holzkohle. Also die Kohle, das ist ja auch äh, Holz, die verrottet nicht, sie wird zur Kohle und der Kohlenstoff der bleibt noch hier, so wie beim Gas und beim Öl. Und deshalb war hier so ein Sack, wo die Erde CO2 rausgeholt hat aus der Atmosphäre und die fossilen Brennstoffe gebildet hat. Also wenn man es ganz langfristig anschaut, man sieht keinen Zusammenhang. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Das waren 600 Millionen Jahre. Jetzt nehme ich das zusammen. Man muss die Zeit etwas komprimieren, weil in jeder Phase sieht es ein bisschen anders aus. Also von Tag und Nacht, haben wir Temperaturunterschiede von 10, 15 Grad. Das bringt niemand in Aufregung, weil wir kennen die Mechanismus. Ein Tag ist wärmer als in der Nacht. Und dass es im Februar kälter ist als im Juli, das wissen wir auch. Das sind Differenzen von 50 Grad. Das stört uns auch nicht. Warum? Weil wir kennen den Zusammenhang. Das ist das Problem. Und sobald wir den Zusammenhang nicht mehr kennen dann kommen Ängste auf. Und diese Ängste, die kann man bewirtschaften. Und, äh, ja. Was Sie hier sehen, sind die letzten vier Eiszeiten. Vier Eiszeiten, 400.000 Jahre. Und das Verblüffende daran ist, dass in einem Abstand von rund 100.000 Jahren je eine Eiszeit erfolgt ist. Und was auch verblüffend ist, der Ablauf ist auch immer gleich. Es nimmt... Und interessant ist, es wird kontinuierlich kälter während 80.000 Jahren und dann schießt die Temperatur hoch und dann gibt es eine Warmzeit, eine kurzfristige, so 15.000, 20.000 Jahre und dann geht es wieder das Loch runter. Und wir leben jetzt da oben, da oben. Also wir genießen jetzt diese Warmzeit. Und die nennt sich Holozän. Und elf, äh, zwölftausend Jahre haben wir schon konsumiert. Und man kann jetzt schon langsam sich vorbereiten, dass es wieder runtergeht. Jetzt, es weiß niemand, es kann Ihnen niemand sagen, was, hin, was dahinter steckt. Ich, ich komme dann noch drauf, es gibt Hypothesen. Aber es hat sicher nichts mit CO2 zu tun, denn das CO2 war während diesen 400.000 Jahren praktisch konstant. Es hat sich jeweils um 100 ppm, ging es rauf und runter während einer Eiszeit. Aber warum, habe ich Ihnen vorher gesagt, mit dem Mineralwasser. Also wenn es kalt wird, dann werden die Meere kalt und dann nehmen sie mehr CO2 auf. Dann geht der CO2-Gehalt runter und sobald es warm wird, gasen sie wieder raus, die Meere, und dann geht es wieder hoch. Und das Spannende an der Geschichte ist, es ist jeweils etwa 100 ppm, die Schwankung innerhalb einer Eiszeitperiode, bei 10 Grad zwischen 1900 und dem Jahr 2000 ist die Erdtemperatur etwa um 1 Grad ein gutes Grad gestiegen und das CO2 hat um 100 ppm zugenommen. Also zwischen 1900 und im Jahr 2000 nahm der CO2-Gehalt um 100 ppm zu. Wenn ein direkter Zusammenhang bestünde, dann hätte es 10 Grad wärmer werden müssen. Also weil während der Eiszeit waren die 100 ppm nur 1 Grad und jetzt waren die 100 ppm im 20. Jahrhundert ein Grad. Also da stimmt etwas nicht zusammen. Entweder ist so oder ist anders. Also das ist auch ein Hinweis, dass das mit dem CO2 nicht so recht klappen will. Und jetzt kommen wir zu dieser kleinen äh, Epoche Holozän, diese Warmphase nach der letzten Eiszeit, wo wir jetzt äh, drin stecken und zwar sind wir hier. Und wenn Sie sehen, da war die Eiszeit zu Ende, da wurde es wärmer und dann schoss die Temperatur hoch. Das war zur Zeit der Jungsteinzeit, das war hier. Und der Meeresspiegel, noch also als Zwischenbemerkung, der stieg um 120 Meter. Also von, von da, da hinauf 120 Meter, das heißt, sie konnten zu Fuß von Frankreich nach England marschieren, da hat es kein Meer. Das, das war die Konsequenz. Dann, das ist, ich will jetzt nicht auf jeden Puckel los, aber das ist noch spannend, da Rom, das waren die Römer hier, das waren die Ägypter und das war die Zeit der Gotik und wir sind jetzt hier und es fällt auf den Leuten, ist es am wohlsten, wenn es warm ist. Also, es ist eine ganz einfache Sache, wenn Sie die Kulturen sich anschauen, die Ägypter, die Griechen etwas weniger, die Römer, das Mittelalter, die gotischen Kirchen hätten wohl kaum so großartig gebaut werden können, wenn es den Leuten nicht gut gegangen wäre. Weil es waren ja sehr wenig Leute, die Riesenkirchen erstellten. Und bei schlechtem Wetter wäre das nicht möglich. Und für uns sehr wichtig ist dieser blaue Puckel da. Das ist die sogenannte kleine Eiszeit, die liegt noch gar nicht lange zurück, die war von 1300, ab 1350 bis 1800, war es hier sehr kalt. Und die Erwärmungsphase, in der wir stecken, das ist diese, dieser Aufstieg hier. Und es ist eigentlich ganz normal, wenn es mal kälter wird, wird es auch mal wärmer, ohne Zutun des Menschen. Und hier, das ist noch, also zuerst war ich 600 Millionen Jahre, dann 400.000, dann 12.000 und das ist jetzt das Industriezeitalter. Also ab der Zeit, wo fossile Brennstoffe verbrannt wurden, 1850 und man sieht, der Temperaturanstieg erfolgte nicht gradlinig, sondern zackenförmig hoch. Das da ist die CO2-Kurve, die verläuft auch nicht parallel. Und äh, einfach noch ein paar Details. Die Titanic, das passierte hier. Und wenn die Titanic zehn Jahre früher oder später unterwegs gewesen wäre, wäre sie nicht in diesen Eisbrocken. Aber sie genau in dieser kalten Phase, als in Neufundland die Eisberge weiter nach Süden kamen, da äh, fuhr sie in den, hinein. Und hier, da war der Henry Kissinger und der Rudi Karel. das war die Abkühlungsphase nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1978, da hatte man Angst, jetzt geht es rein in eine Eiszeit und das Verblüffende ist, nach dem Zweiten Weltkrieg stieg ja das CO2, weil plötzlich alle Autos hatten, man begann mit Öl zu feuern. Und deshalb stieg der CO2-Gehalt nach dem Zweiten Weltkrieg ziemlich an und die Temperatur ging runter. Und dann ist die logische Konsequenz, wir gehen in eine Eiszeit. Dass denn um 1978, 1979 die Temperatur plötzlich anstieg, damit hat niemand gerechnet. Man hat auch keine Erklärung, die Klimaforscher. Man hat einfach gesagt, ja, wenn es nicht wärmer, kälter wird, wird es halt wärmer, aber es ist ohnehin das CO2. Und jetzt haben wir diese Stelle, das ist das Jahr 1998, 1999. Seit dieser Zeit geht es auch nicht mehr richtig vorwärts mit dem Erd-, äh, Temperaturanstieg. Und in der Klimaforschung reden Sie von, von einem sogenannten Hiatus. Ja, das heißt Pause. Und die Klimaforscher sagen, ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder hochgeht. Aber sie wissen es ja nicht. Und hier noch sehen Sie die Bandbreite der Temperaturschwankung während diesem Holozän, also während den letzten 12.000 Jahren. Da schwankte die Temperatur. Zwei Grad nach oben, zwei nach unten und wir befinden uns ziemlich genau in der Mitte. Es ist nicht so, dass wir oben sind, auch nicht unten. Wir sind ziemlich genau in der Mitte. Ich komme da nochmals drauf. Hier noch eine kleine Erklärung. Diese Grafik stammt von einem ETH-Forscher, Friedhelm Steinhilber. Und er hat die Sonnenaktivität, hat er während den letzten 2000 Jahren zusammengetragen und der, der Lundqvist aus Schweden hat die Temperaturkurve genau gezeichnet und also der Zusammenhang zwischen Sonneneinstrahlung und der Temperatur ist offensichtlich. Also da käme man nie auf die Idee auf das CO2 zu kommen. Und hier habe ich noch eine etwas bezeichnet. Aktuell wird es, weil die Eiszeit nicht so recht klappte und mit der Erwärmung auch nicht mehr so recht, dann schaut man, was, mit was könnte man jetzt die Angst wieder befeiern. Und jetzt sind es die Extremwetter. Also haben Sie immer recht. Also wenn Sie mit Extremwetter kutschieren, haben Sie immer recht. Es kommt mir vor, wie beim Würfeln. Wenn Sie todsicher die Zahl erraten wollen, die gewürfelt wird, da müssen Sie sagen, es ist eine Zahl zwischen 1 und 6. Ja, da haben Sie immer recht. Und wenn Sie sagen, ja, extrem haben Sie auch immer recht. Also das kann passieren, da haben Sie nie eine falsche Prognose. Aber das stimmt halt auch nicht so recht, denn die schlimmsten 100 Jahre, seit, seit man Aufzeichnungen kennt von der Menschheit, die war... Zwischen 1350 und 1450, da waren die größten also Wetterkatastrophen. Und das war der Abstieg von der gotischen Zeit runter ins äh, 1450. Da waren die größten Extremwetter. Und wenn man sagt, je wärmer das es wird, desto mehr Extremwetter, dann müsste der Umkehrschluss heißen: je kälter, umso weniger. Jetzt war es aber gerade nicht so, denn das war eine kalte Zeit. Also als es kalt war, hatten wir Extremwetter. Und jetzt hinzugehen und sagen, ja, wenn es wärmer wird, haben wir Extremwetter, das passt, passt nicht zusammen. Ja, muss, wird, ich bin noch gar, noch gar nicht beim beim Hauptthema, jetzt äh, springe ich etwas nach vorne, das lasse ich mal sein. Das, das ist noch spannend, das müssen Sie noch wissen. Der Gerno Patzelt, das war, er ist jetzt pensioniert, ein Gletscherforscher vom Gletscherforschungsinstitut in äh, Tirol. Und der Christian Schlüchter, der ist Professor an der Universität in, äh, in Bern. Der Herr hat die Westalpen untersucht, die Gletscher und er, nein, die Ostalpen und der Schlüchter hat die Westalpen untersucht. Und beide haben zusammen haben sie das, äh, die ähnlichen äh, Praktiken angewandt und die sind sehr spannend. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben hier den Gletscher und irgendwo etwas weiter unten die Waldgrenze. Und wenn es jetzt wärmer wird, dann gehen die Gletscher rauf, schmelzen und die Waldgrenze zieht nach und dann kippt das Klima und die Gletscher kommen wieder runter, aber die Bäume können nicht runterlaufen, die werden überfahren vom Gletscher und irgendwann kippt das wieder, schmelzen die Gletscher und dann kommen die alten Bäume zum Vorschein und die beiden Herren haben nun, jetzt wo die Gletscher so weit oben sind, erforscht, wo ist was und das sieht man hier sehr gut, das ist die Moräne, 1855 war der Gletscher da oben, das war die größte Gletscherausdehnung und da muss man wissen, die Gletscherausdehnung das ist nicht der Rest der letzten Eiszeit, der Gletscher hier, das ist das Resultat der kleinen Eiszeit, also zwischen 1350 und 1800. Und man meint immer, ja, das sei noch der Rest von der letzten Eiszeit. Das steht natürlich nicht. Also 1855 war der Gletscher da oben. Und diese Zahlen hier, die Punkte, da hat man Baumstrünke gefunden, die noch verwurzelt waren im Terrain. Man hat die Alters, äh, Altersprobe genommen und so kann man sagen, zwischen 1800 und 1600 vor Christus ist hier ein Baum gewachsen. Und wenn man schaut, wo die Waldgrenze jetzt ist, und man die Höhendifferenz misst, und wenn man weiß, dass 100 Höhenmeter so ein knappes Grad ist, dann kann man sagen, 300 Meter mehr Höhe sind etwa entsprechend 2 Grad. Da muss es 2 Grad wärmer gewesen sein. Und was er hier in der Hand hält, das ist vom Ort der Ratsch gletscher im Oktober 20 auf 2300 Meter hat er diesen Baumstamm gefunden. Und die Differenz von diesem Standort und der heutigen Waldgrenze ist 300 Meter. Und 300 Meter mal 0,7, 0,8 gibt knapp 2 Grad. War es damals wärmer? Und vermutlich kommt noch was zum Vorschein, wenn die Gletscher weiter zurückkommen. Also das ist das Zeichen, dass es schon wärmer wäre und das Zeichen, dass es schon kälter wäre, das weiß man sehr genau von der kleinen Eiszeit. Also der Bodensee ist im 15. und 16. Jahrhundert je siebenmal gefroren, je siebenmal. Und in London gefror die Themse regelmäßig und man hielt dort Märkte statt im Winter auf der gefrorenen Themse. Und es kam sogar fünfmal vor, dass die Lagune in Phenetik zugefroren war. Und sie führten dort Ritterspiele auf. Also das war alles in der kleinen Eiszeit. Jetzt noch zum Schluss dieses Themas. Zwei Grad. Woher kommt das Zwei-Grad-Ziel? Damit werden wir auch terrorisiert. Immer wieder, ja, wenn das Zwei-Grad-Ziel erreicht ist, dann ist es Katastrophe. Also ich habe Ihnen gezeigt, haben erfunden. in Gletscher war das Zwei-Grad-Ziel schon mehrfach getreten, ohne dass etwas passiert wäre. Und das Zwei-Grad-Ziel ist, ist kein, wissenschaftliches, kein wissenschaftliches Erkenntnis, sondern rein politische. Und zum ersten Mal wurde das Zwei-Grad-Ziel 1977 formuliert, und zwar von einem Ökonomen. Der hat das mal ins gebracht und das hat sich jetzt festgefressen und man tut so, als ob es was Wissenschaftliches wäre. Jetzt die Aussagen, die Sie hier sehen, das stammt von alles von Klimaforschern, also nicht Klimaskeptischen. Also der Schönwiese hier, die eine oder andere Grafik, die ich Ihnen gezeigt habe, das war von, von diesem Schönwiese, das ist ein Klimawarner, nicht ein Klimaskeptischer. Und auf die Frage, da in dieser Runde, was es mit dem CO2-Ziel auf sich hat, sagte er, das 2-Grad-Ziel ist kein wissenschaftliches Erkenntnis. Und Da seid ihr vollkommen richtig, weil der hat entsprechend gefragt. Oder hier, das ist auch eine sehr spannende Runde am 13. Oktober 13. da saßen Koryphäen von der Schweiz und von Deutschland zusammen und der Hans von Storch, das ist der da, hat gesagt bezüglich dem Zwei-Grad-Ziel, das ist ein platter Missbrauch von Wissenschaft, wenn man das formuliert. Und er ist ein Wissenschaftler und hat das so formuliert. Das ist keine wissenschaftliche Aussage, sondern eine Präferenz. Das heißt Wunschdenken, heißt das. Ja. Thomas Stocker, Nummer 1 der Schweiz, hat gesagt, in keinem Bericht steht, das Zwei-Grad-Ziel wird empfohlen, sagt der Thomas Stocker in Bezug auf die Berichte vom Weltklimarat. Sondern das Zwei-Grad-Ziel ist eines von möglichen Szenarien und Szenarien sind Sandkastenspiele, das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Man kann irgendetwas annehmen und bekommt dann dieses Resultat. Und das sagt dann sagt er noch, ah, die Wissenschaftler sagen uns, man müsse das zwei grad ziel erreichen. Und ich sage, es gibt tatsächlich Kolleginnen und Kollegen, die das so formulieren, vor allem er. Also er hat das da schon gesagt, aber ein Monat später kommt das wieder. Also die Wissenschaftler, wenn sie unter sich sind, wissen sie genau, das hat mit Wissenschaft nicht so viel zu tun. So, jetzt noch der, die Zusammenfassung vom ersten Teil. Da sehen Sie nochmals diese Kurve, die Sie schon gesehen haben vom Holozän. Und ich werde das so formulieren: Die aktuelle Temperatur von bisher 14,83 Grad. Das ist das Wärmste, was man schon liegt in der Mitte der Schwankungen während des Holozäns. Und unterhalb dem 15 Grad, die der Weltklimarat laufend formuliert, die Grundlage der Treibhaustheorie ist die, dass die Normaltemperatur 15 Grad betragen müsste. Das ist die Theorie vom Treibhausgrad. Aber die haben wir noch gar nicht erreicht. Also es passt nicht zusammen. Es passt nicht zusammen. Das habe ich Ihnen jetzt sortiert, dass es, es gibt weder mittellang noch kurzfristig, kann man einen Zusammenhang sehen zwischen CO2 und die momentane Erwärmung ist die Kompensation der Abkühlung äh, von der Eiszeit, Also die Abkühlung da im 14. Jahrhundert ist ganz normal, dass wieder wärmer wird. Das wäre ja traurig, wenn es da unten bleiben würde. Dann könnten wir uns nicht mehr ernähren. Also wenn es so kalt wäre wie damals, und die Bevölkerung hat das Vierfache. Wir könnten uns nicht mehr ernähren. Also alle, die die Gletscherinitiative unterzeichnen, müssen sich dessen bewusst sein. Wenn die Gletscher wieder bis nach Wengen runterkommen, dann haben wir ein Problem mit. mit. Dann die Erwärmungsphase begann um, begann um 1800 und die Industriezeitalter begann etwa 1850, also der Knickpunkt da war vor der Industrialisierung. Und das ist jetzt meine persönliche Ansicht. Es geht somit nur noch um die Frage, ob die Erwärmung mit oder ohne Mensch steiler oder weniger steil ausgefallen wäre. Aber. Mehr nicht. Also man kann jetzt diskutieren, wäre es ohne das Industriezeitalter vielleicht ein halbes Grad kälter? Ich weiß es nicht. Aber man kann nicht hingehen und sagen, das CO2 ist quasi der Thermostat, an dem wir drehen und die Erdtemperatur beeinflussen könnten.